schon okay, Jungs, der Konzentration wieder voll zurück. Komm. Oh, scheiße, die Pflege. Bescheid, wir wenn sie an der Wand sind Wann er da? Die wollen bei euch die Wand aufmachen Die sind da drinnen drinne. Ja, komm weiter, Jungs! Im Gang, Ash. Ah, ja, Danke für den Call. Da ja, war Ash. Weit deckt die Seite. Ja, ja okay. Etz, da am Raum ist einer. Ey das ist doch nicht mehr normal, echt nicht. Lauf! Twitch drinnen. Seit wann kann man durch die Spinde durch die Spinde schießen? Ich bin ganz hinten im Raum, ich werd bringen, Alter. Auf rechts können sie auch kommen. Da kommt einer! Da kommt einer! Da da. Hab ihn! Hast gesehen ja. du gesehen? Okay. Ach doch, drüben ist einer drin im Nebenraum, Jungs hier. Oh, Ey Junge! Das ist doch abgemacht! Was? Ach dein. Halt dich da von hinten! Ja. Twitch kommt gleich rein. Von wo? Archiv. Also rechts von dir, Bossplayer. Ja ja. Nur noch ein Gegner. Sind Sind nicht? Premium. Von Ace? Ja, habe ihn Ace. Von Ace Danke. Ich bin auf YouTube noch heute gestellt. <lacht> Na ja, gut dass ihr meinen einen Call gegeben habt, dass der erste ist, so kann ich direkt wie das Pullfire um die Ecke gehen. Biogefa lokalisieren. Das schreibt er direkt in die Gruppe. <lacht> Gerade eben davor auch die Runde Cup kann. ist so hin und her geleckt. Jo, rekruten auf bis einsatz ähm, Patrick guckst du da mal in die Gruppe ja ich an Andi hat der Nummer nicht eingespeichert was meinst du mich? also Patrick, das ist doch dieses gefickt von Kai Babi oder so ne? von julia ja die Andi, weil oh. wir noch deine haben also das ist der. Also ja, der auch. Ich habe schon geschrieben. Also okay. Woll ich auf jeden Fall in die Gruppe geschrieben. Kavaira da hinten in der Ecke. Ich glaube runter die weiter Kavaira down Tavera down? okay schön Ja hier oben ist Kapkan Where's the face? I'm even going the, I mean, the bomber Nope schönes Ding den Raum sicher sicher kann man da seine beiden nehmen wir den einen ja ich habe ihn gesehen sauber junge zeigt, aber zu spät da war ich schon noch ein paar holt, holt er sich schon holt er